Ich will auf. Oder filmen ja? Komm, wir steigen hier rein. Wie geht das auf? jeden. Ja. ziehen. Auf jeden, Alter. Stabil, Mann. Anders läuft er auch nicht, ne? Ja, machen, machen. Man kann reden ein Jahr lang drüber, ich werde, ich werde. Darf man hier rippen oder Nein, nein, das ist nur so ein... Du darfst Pro-Zubehör-Konsolat-Rippen. Ja, Aber das wird bei uns jetzt legalisiert. Ja, so habe ich angefangen, aus Frust ein bisschen zu rappen, im Schwimmbad sind wir gesessen. Green, green stuff. Weißt du was Schwein? Also, ja, von mir jeden Fall nicht Mit dem rumfahren, Alter. Das ist doch krass, cool. der, der kennt sogar die Piloten halt, auf der Straße, Vergiss Vergesst doch Blitze. Eheh! Stopp, transcript: Ich nehm deine Seele, ritt dir die Kehle, ruhe wenn ich rede. Das ist safe Kops. Das ist auch Safe. Ja, ja, erstmal machen, erstmal was. Erst was. Genau. Ja. Erstmal den voll kriegen. Dann kann man den immer noch aufteilen. Erstmal ein Konzept, Alter. Ich laufe hinter die Erde. wie hier so 3d mäßig gesehen auf einmal und auch jede, äh, äh, jedes hindernis oder so aber von oben so ne? crazy geil als wäre eine kamera